Liebe DAF-Lehrerinnen und liebe DAF-Lehrer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem heutigen Video und heute geht es um das Portal ABC Deutsch und das ist das Portal, das viele von euch durch äh, die Umfrage, die sie äh, gemacht haben, auch quasi selbst erstellt haben. Ähm, für die, die die Umfrage noch nicht kennen, ich erzähle das ganz kurz. Ähm, ich heiße Olga ähm, und ähm, ich habe Deutsch als Fremd- und Fachsprache an der Technischen Universität Berlin studiert und... Ähm, ich wollte quasi auch ähm, etwas Nützliches machen, besonders für die Lehrenden, die im Ausland ähm, leben und die ähm, einen Mangel an authentischen, modernen Lehrmaterialien haben oder an den Fachinformationen. Ähm, ich wollte einfach diesen... Ähm, genau also diese bedürfnisse quasi von den deutschlern erstmal erfassen ob es so ist wie ich mir das vorstelle und dann habe ich festgestellt dass wirklich viele von euch gesagt haben ja ich möchte mehr materialien haben ich möchte interessante materialien haben ich möchte meine studierenden also meine lernenden möchte ich motivieren und ähm, genau, ähm, dank euch, ähm, <lacht> ihr habt mir Motivation gegeben, um so ein Portal zu erstellen, das heißt ABC Deutsch. Und ähm, dank der Umfrage, an der ihr teilgenommen habt, ähm, habe ich einfach gedacht, okay, ähm, wir machen das jetzt, äh, das hilft der Community weiter und jeder kann das. Kostenlos, also ich, äh, <lacht> ähm, ich möchte das wirklich ähm, nochmal ausdrücklich machen, das ist alles kostenlos, äh, benutzen. Ne? Ähm, wie, wie kann man das kostenlos machen? Ähm, das sind die Open Educational Resources, die wir benutzen. Also, mehr Informationen dazu könnt ihr auch finden, wenn ihr äh, unter dem Bereich, unter Bereich Unterrichte Deutsch nochmal geht und hier äh, die Lizenzinformation euch nochmal anschaut. Was sind Open Educational Resources? Äh, warum man das benutzen sollte? Und so weiter und so fort. Ähm, na, also, alle Inhalte, die ihr hier seht, stehen unter freien Lizenzen. Das bedeutet, ihr könnt es ähm, ohne Bedenken ähm, weiter also damit weiterarbeiten. Ihr müsst natürlich schauen, also ähm, jede Ressource hat natürlich ihre eigene Lizenz. Ähm, unter weiteren Angaben seht ihr dann äh, die Lizenz unter der. Ähm, dieses Lehrmittel steht und dann noch ein Link dazu, was genau das bedeutet. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne Kommentare zu diesem Video schreiben. Äh, ich kann es euch noch mal ausführlicher erklären. Aber heute geht es erstmal um das Portal selbst und äh, ihr seht, es gibt ähm, mehrere Bereiche. Also, ich unterrichte Deutsch für Lehrende, ich lerne Deutsch für Lernende natürlich und für Organisationen und Institutionen. Ähm, wir konzentrieren uns heute auf die ersten zwei Bereiche. Ähm, natürlich möchten wir Deutsch unterrichten und äh, wir brauchen dafür weitere Lehrmaterialien, also nur mit einem Buch funktioniert es nicht, habe ich auch an, an der Umfrage gesehen, dass man sehr oft zusätzliche Lehrmaterialien benutzt und hier könnt ihr sie finden. Wie funktioniert das? Also ihr seht, hier gibt es unterschiedliche Filter, die die es euch ermöglichen, schnellstmöglich an die äh, Materialien, die ihr auch braucht, zu gelangen. Äh, ihr müsst erstmal die Zielgruppe definieren. Sind das Erwachsene oder Kinder? Wir sagen mal, das sind Kinder. Und das Niveau zum Beispiel A2. Und äh, jetzt überlege ich, ja, was möchte ich eigentlich äh, machen? Ne? Also welche Materialien brauche ich? Ähm, sagen wir für das Niveau A2 wird sehr oft nach zum Beispiel perfekt gesucht. Äh, wo ist hier perfekt? Hier ist perfekt. Und hier seht ihr alle Materialien, die zu dieser Niveaustufe, zu dieser Zielgruppe quasi passen. Ihr seht, es gibt ähm, allgemeine. Übersichten von Zeiten also Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum, Plusquamperfekt, das ist die allgemeine Ansicht oder es gibt Übungen in der Überschrift seht ihr das natürlich, also Perfekt und Präteritum ähm, und äh, diese Aufgabe ist ohne Lösungen. Das ist auch der Unterschied zwischen dem Bereich äh, für Lehrende und Lernende. Also im Bereich für Lehrende findet ihr auch Materialien ohne Lösungen und im Bereich für Lernende gibt es natürlich auch entweder gleich ein interaktives Feedback oder Lösungen dazu. So. Und um, es gibt aber nicht nur Textdateien, es gibt auch ähm, interaktive Übungen, wie zum Beispiel hier, das ist eine interaktive Übung, also Verben im Perfekt. Und äh, das ist zum Beispiel eine Bet Einbettung von Quizlet. Also das sind Verben, die man auf dem Niveau ähm, A2 beherrschen sollte, wenn man daran klickt. Also Moment. <lacht> Genau, also beginnen, er hat begonnen, ne? das ist die Perfektform und man sieht dann auch, ähm, es gibt auch mehrere ähm, Verben, auch mit äh, Fotos, auch mit Bildern. Man kann auch sagen, okay, ich möchte nicht mit dem Begriff, sondern mit den Definitionen anfangen, dann sieht ähm, dann sehen eure Lernende das Wort "bleiben" und sie möchten erraten, was ist denn jetzt die Form von Perfekt. Und wenn Sie darauf klicken, dann er ist geblieben. Ja. Genau, also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wie man das benutzen könnte, wenn man weiß, wonach man sucht oder ich klicke jetzt auf zurücksetzen, mache das neu, zum Beispiel ich sage, okay, ich habe jetzt Kinder, ich habe jetzt das Niveau A2 und ich würde gerne etwas zum Thema, oh, oh, oh, keine Ahnung, schauen wir jetzt, vielleicht sowas wie ähm, Hobbys ja, äh, so, dann sehe ich hier Freizeit, Hobby und Sport, klicke da drauf und dann sehe ich alle Materialien, die zu diesem Thema passen. Ähm, genau, also es können Videos sein, es können wieder interaktive Übungen, also das ist dieses i ist für interaktiv, also für interaktive Übungen stehen, wie zum Beispiel hier, äh, was ist das? Das ist dann zum Beispiel Flöte spielen, na, und er sagt richtig, wie toll. <lacht> oder hier ist es Mal, also hier kann man quasi Wortschatz lernen oder ähm, hier gibt es noch ähm, Videos von Deutschland Labor, die auch ab A2 benutzt werden könnten. Ähm, Natürlich würde ich erstmal ein bisschen Vorentlastung vielleicht mit äh, Wortschatz und so weiter machen. Und ihr seht hier auch, ähm, dass dazu zum Beispiel auch interaktive Übungen gibt unter diesem Link. Äh, und wenn ihr da drauf drückt, dann geht ihr auf die Seite von, äh, von der Deutschen Welle, weil äh, das Deutschlandlabor eine Kooperation von der Deutschen Welle und Goethe-Institut war. Und hier seht ihr auch Übungen. Also es gibt... Ähm, Wortlücken und, und, und, also ganz viele Übungen. Äh, genau, also so könnte man das äh, quasi benutzen, wenn man das nicht so richtig weiß. Also, was möchte ich jetzt? Oder man kann sagen, okay, ich will mir jetzt nur Videos anschauen. Vielleicht gibt es was Interessantes, was ich dann später selber benutzen könnte im Unterricht. So, oder... Ähm, was für euch noch interessant werden, äh, werden könnte, ist zum Beispiel äh, das, mh, das Fachwissen. Ähm, anhand der Umfrage habe ich auch ähm, festgestellt, dass äh, viele Lernende, ähm, also mehr Fachwissen bekommen wollen und sie beklagen sich, dass, dass es quasi sehr teuer ist, Fachzeitschriften oder Fachbücher zu bestellen. Das verstehe ich auch. Ich finde es auch ungerecht. Aber bei uns könnt ihr auch gerne... Alles äh, kostenlos benutzen. Also, das ist alles, wie gesagt, Open Educational Resources. Wenn ihr zum Beispiel ähm, mehr Tipps zu Leseverstehen haben wollt, also, wie kann man das am besten diese Techniken ähm, erklären? Oder äh, die Fünf-Schritte-Methode. Ähm, oder wie man unterschiedliche ähm, Apps äh, benutzt oder Portale, also hier geht es zum Beispiel um äh, Padlet, ähm Dazu gibt es zum Beispiel einerseits ein Video, damit man das schnell begreift, worum es geht und dann auch äh, Tipps, wie man das im Unterricht benutzen kann. Also das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen ähm, oder ihr könnt dann auch Plakate finden, äh, hier zum Beispiel mit äh, Endungen, die dann auf äh, Genus verweisen ähm, und so weiter und so fort. Also ich... Äh, Genau, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das auch euch anschaut, weil alle diese Informationen oder ja, also man darf nicht <lacht> übergeneralisieren, aber diese Informationen sind wirklich nützlich. Hier übrigens seht ihr auch diese Bereiche, über die wir gesprochen haben. Also, natürlich unterrichte Deutsch, also nur. Ähm, Materialien, die für Lernende passen, für äh, für Lehrende, für Lernende und alle Lehrmittel. Ne? So, die Lizenzinformation habe ich schon angesprochen und ihr könnt natürlich auch die Newsletter abonnieren, damit ihr die Neuigkeiten sofort bekommen könnt, ohne dann lästig zu recherchieren und immer schauen zu müssen, okay, was gibt es jetzt Neues. Genau, das war jetzt aus der Sicht der Lehrenden, was ich euch noch zeigen wollte, ist die Übersicht für Lernende. Wie gesagt, äh, hier bekommen dann die Lernende sofort entweder Feedback, wenn es nötig ist oder sie haben dann auch Lösungen. Ähm, man könnte den Lernenden, äh, die etwas mehr lernen wollen. Ne? Es sind nicht alle, aber es gibt solche Menschen und ich bin froh, dass es solche Menschen gibt, die so motiviert sind. Man kann ihnen sagen, du, okay, dann geh einfach auf die, Sa ab die Webseite, ab abc-deutsch.com, seht ihr hier, ähm, und dann wähl bitte dein Niveau, bleiben wir bei A2 und ähm, dann sagen wir auch, also die Lernenden schauen ja auch sehr gerne Videos, äh, dann kann man ja sagen, okay, unter Kategorie, also entweder kann man das hier wählen, aber lieber hier, äh, unter Kategorie Video kann man, dann alle Videos sich anschauen, die zu diesem Niveau passen, und so kann man wirklich Pass am Deutsch lernen haben und äh, mehr authentische Materialien dann auch finden und für Selbstlernzwecke benutzen. Ähm, genau ähm, wie gesagt, äh, schaut euch das bitte an. Ähm, ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für die Hilfe, ähm, für das Erstellen von diesem Portal, weil das wirklich euer Werk ist. Ne? Ähm, wir haben das nur, ähm, in, also haben das nur äh, konzipiert im Sinne von programmiert, aber alle Angaben habt ihr uns selber gegeben, was ihr braucht und wie viel ihr davon braucht. Äh, das Portal äh, wird jetzt noch weiterentwickelt, also es werden noch weitere Inhalte hinzugefügt und wenn ihr eure Materialien mit uns teilen wollt, wenn ihr wollt, dass die anderen, also dass die Community, die DAF-Community auch das benutzen könnte, dann äh, gerne könnt ihr uns schreiben. Ihr seht ja dann unten äh, hier auch Informationen über uns und Kontakte und so weiter. Also ihr könnt uns Immer gerne kontaktieren und zusammen können wir mehr. Ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch allen einen schönen Tag.